Gegenstände in meinem Mund. Ich kann ihre Beschaffenheit spüren. Ich bin hier, Hunter. Ich wollte dich glücklich machen. Du bringst mir mein Kind zurück! Ich habe etwas Unerwartetes getan.